Brother. MC Doritos ist nicht mal gerade die Qualitätsgarantie. Du musst wissen, ich laber nie, denn ich bin ein Barbie. Pepsi kenne ich nicht. Wer trügt den denn Geist? Ja. Hergestellt aus frisch geröstetem Mais. In der Fokusredaktion werde ich supportet, was man ja darf. Und wenn ich nicht im Fokus bin, dann bin ich trotzdem scharf. Ja. Um nach den Chips zu überleben, muss man zu Ich fett sehr wenig, fett aber die Betonung liegt auf Durchschnitt. Doritos Distrak in einer Minute. Du bist nicht scharfer Frauen. Das Einzige, worauf du schaffst, ist auf Döner und wenn Firm dein Logo klauen. Und was soll diese Werbung für den Sweet Chili? <lacht> Hier ist der Gott der Lemonade Lil Illy. Du findest Nacho Cheese geil, das ist kein Touch Hobby, weil das, was ich jetzt rime, ist ein verfickter Macho Freeze Teil. Scheiß Verpackung und geht mein Ventilator nicht an wen. Aber warum sind in der limitierten 5 Gramm weniger? Hurensohn, Verpackung, den ihr Hurensohn hält bei Sprung. Wenn ein Hurensohn sie versiegelt, fliegt einem, dann fällt's hoch. Yeah. Du bist wie ein Gebit, wie ein fucking Magnet. Du sagst doch, dass man das machen muss, was auf der Verpackung steht. Meinst du, dass das hier geht? Yeah. Aber ist gar nicht so, dass du viel bläst und viel weiter erwähnst, dass du nicht nur Tütenbreite mehr dehnst. Mikros von der Firma Rhodes, bin gerade im Battle-Mode. Bald hat dein Schimmel, gib es mehr Lücken als dein Barcode. Dein Charakter hat zwei Seiten, was soll man da glauben? Statt Feuer auf den Chips gibt es Wasser in den Augen. Fick dich!